Hi und willkommen mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zur let's play tales of Westfalia, The definitive edition Ja und weil nicht wir sind in der letzten folge hier noch mal zurück in den wald gegangen weil wir ein paar zutaten sammeln mussten um hier diesen baum wieder zu beleben weil wenn wir diesen baum es wird nachts wenn wir diesen baum wieder beleben dann kann die barriere sich wieder hier aufbauen und ja das ist gut weil dann die Leute nicht mehr fricken so ich äh, habe mal hier mal geguckt und zwar immer anderes ausprobieren. So, wir machen mal weiß nicht Hacksteak, da braucht man dafür viel Zeugs. Gut, keine Ahnung, gut, gehen wir wieder rein. Wir haben Bund Bären erledigt mit einer Stinkbombe, die Karel, äh, Karel Karol gebastelt hat. Und ja, jetzt sind wir. Ja, mit all unseren Klamotten, jetzt können wir den Baum wieder bleiben. Hoffentlich, Aber jetzt können wir nämlich einen Allheilmittel-Trank herstellen, ich anscheinend genug ist, um diesen Baum zu heilen. Oh, synthese sind aus dem geschäft um objekte aus material zu erstellen aha wenn du alle feinen objekt benötigen material als wäre das objekt in der liste aus um es zu erstellen versuch es mit einem tag aus okay das ist sehr viel besser als was ich gedacht hätte was das ist Gut. also müssen wir nicht irgendwie waffen miteinander verschmelzen oder irgendwie so ein kack das ist echt das allerbeschissenste und ja weiß nicht irgendwie 50 prozent hat auf die schwierig spiele haben irgendwie so ein system ja, in einem ein Heil, ein halm ein Allheilmittel, Trank. So, ich will noch mehr Sachen erstellen. Ich habe bestimmt einiges. Ne? Warum ist da so ein Hammer dran? kaufen nach daneben kann man sehen ob man das so herstellen kann oder nicht ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht ich weiß es nicht also erstmal mit waffen hier zum beispiel plus 1 warum plus 1 was ist das schon wieder da sind eine Menge Effekte drauf Wolfszahn und helicia Kraut Gerne Eureka streitkolben noch eine Waffe für sie bei der Rapier kann auch Yuri ausrüsten äh warte mal Oh, was ist das denn Der Menügruppenführer zu zu wechseln Hey Sie gibt ja kein zusätzliches Leben. Eine Anspielung am Pac-Man. <lacht> das kenne ich irgendwie aus Dings. Aus äh, Super Smash Bros. Cool. Okay. Also kann man das doch irgendwie erstellen So, ein Zauberstab und ein Streitkolben, ne? Äh, Lähmungspulver. Gut. Warte mal, war das gut? Hat sie schon ihre Sachen da ausgelernt? Äh Verdammt, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich gemacht? Äh, Zauberabwehr hatte das, ne? Zauberstab hatte Zauberabwehr. Kommt man trotzdem noch ein <lacht> ist es äh Dings allerdings ich bin jetzt ein bisschen verwirrt habe ich jetzt alles hier oder nicht ich habe ein rapier wen gebe ich statt denn kreuz konter seine attacke kritische abwehr und abwehr plus das klingt doch gut ne? Kreuz kontakt zurücktreten widerstand okay muss ich halt ein bisschen aufpassen du hast schon objektwerfer gelernt ne? das heißt wir können das hier holen objekt pro das geht langsam das geld aus so das haben wir das haben wir nicht äh, kann ich auch gar nicht herstellen dreck guck mal wie viele sachen man da lernen kann so wow, da müssen wir aufpassen was wir alles schon lernen und was nicht ne? so objekt pro kann er lernen jeder kann sehr viele sachen lernen merke ich gerade gut muss ich halt ein bisschen aufpassen ne? was ich hier kaufe und was nicht so dann gehen wir mal den baum reparieren mit dem allheimtrank weil so ein riesen Baum wird natürlich mit so einem kleinen Trank wiederbelebt, ne? Ich will mir nicht vorstellen, aber okay, machen wir mal. Mach. Wird schon klappen, ne? Mond. Oh, 誰かにんですよね。多分な。<笑> Hat nicht funktioniert. So, ah ja, du aber ja, manchmal geht halt nicht alles so aus, wie wir wollen, ne? Ja, es hat ihre Macht als Hauptcharakter in ihr spielen lassen und dann hat's funktioniert, anscheinend. Denkst, so was war das denn? Jurito <lacht> <lacht> Dieser Irre schon wieder. ね。膝 ja, bis da bist du irgendwas passiert und oh. hallo hat ihr schon die ganze zeit hier meine hübschen okay dann gehen wir mal bevor dieser ihre psychopath uns schon wieder angreift das mit flint verwechselt hat Können wir irgendwo übernachten bitte 血え<笑> Dann kann ich gar nicht hier diese Klaue für oder ein Schwert für Repeat kaufen. Äh, den Hammer, nee, den Hammer, den haben wir ja, nicht. Wo das ist. 花 muss wenn ich machen werden. Rot Augen am Baum von hallo Was ist das? Was du, was, du hast, du? was ist nicht. ich mal hier heilen bitte ja, du willst immer noch 150 galt haben. haben die ganze stadt hier gerettet und der will immer noch geld haben so also eine unverschämtheit mal noch dunkel der bürgermeister aus da Zu vielleicht so ein Zweig, den ich für den Hammer hier benutzen kann. Joke oh, oh, oh. so, meine Majestat. Arigato, die die so, <laughs> doch können wir Wir müssen auch da draußen leben, hallo? jetzt haben ein bisschen Geld. Ja, da waren wir doch, Juri. Mein Gott. Das klingt ja überhaupt nicht verdächtig. hier und da, okay. Äh, schreibt wieder. ほとんど交流はないんです。その持ち <pozwivan>. <speludals> <sizin> Oh, dann gehen wir. Kommen wir ja nie wieder hier zurück. Ich immer Ich カールルありがとうな。お気をつけて。ねんねね。もうちょっと Wer ist dieser Flynn überhaupt? Wollte ich gerade so sagen, so wer ist Flynn? Können du euch nicht das Ma, Ich euch Dann lass mich mal gucken, weil ich hier brauche noch für diesen Hammer. Warte mal. Der hat den noch gar nicht gelernt. Boah. Aber der hat auch kritisch drauf. Ich brauche gesegneten Zweig. Kann ich irgendwo nachgucken, von wem ich da kriege? Ich nehme an, irgendein Baumviech, ne? Trend. Diese Viecher. Ja da kommt dann fahren wir jetzt noch ganz schnell. wo ich hier auf immer wieder wiedersehen, abhauen irgendwie Gefahr laufe, nie mehr zurückgehen zu können oder so. Ja, komm. Wir müssen sowieso noch ein paar Sachen hier lernen. So, nee, nicht du. Und ich brauche so einen Baum. Die sind doch hier so am Rumlaufen, ne Ja, du. Ja. Eingesegneter Zweig bitte. Nur natürlich okay. Dann haben wir auch, glaube ich, alles hier erstmal hergestellt. brauche ich nicht irgendwann mal Backtracking oder irgendwie sowas? Dann man hat auch erledigt, halt, ne? du. Wenn ruhig mal zwei oder so auftauchen. Oh, was? Was, Demon fegen? Stand irgendwann mit Stern. Sternstreich. Seine Energie Bälle am Boden entlang fegen. Cool. Wesentlich hat sie mal irgendwie so Kampffähigkeiten kein gesegneter zweig bisher aber irgendwann wird es schon pass auf Wenn wir gezielt nach diesen gegnern ja gehen dann werden wir schon kriegen irgendwann auch mal nicht wirklich erst ja ignorier mich ich bin auch noch da ich habe auch geholfen bin ich richtig gut aber oh, jetzt sind ja mehrere ich äh. mal mit Carol ein paar neue arzt diesen ein angriff ein bisschen einseitig hier gerade eintönig meine ich. komm ja oh, der fällt immer um jemand das ein kritischer treffer also ich weiß nicht dreck hier richtig nachgeguckt segneter Zweig. zwei. Komm. Ich will nur das haben. Nicht so über wie ich ja nicht. Estilonie warete monarch? gerade ein Stummhocker genannt. Da mhm. ja, kommt schon hinterlassen blöde Teil. Können wir weitermachen hier mit unserem Abenteuer. Dreck! Am Schaden. ich sage, jetzt hier so in die Länge gezogen wird, wer seid ihr denn? Ich will die gegner will ich auch nicht bekämpfen. Bin ich wirklich über Level? Ich will einfach nur hier Zeug erfahren. Hier geblieben. Und so für Geräusche so hey also schneller als ich verdammt ausweichen falten gut jetzt kann er ein Rapier ausrüsten ne konnte und zurücktreten. schon alles ausgerüstet, ne Ein angreifender Gegner getroffen wird. Was? Ah okay. Okay. Und taumel Alles klar. lernt Sie noch was? Ja, ne. Ja, aber nicht mehr. Was kommt, du baum ungeheuer Trend. Und nur einen einzigen von diesen Dingern. Na komm. Ich hinterlasse das Ding. Juri hat mir neues Schwert. Und das Ding noch schneller kaputt gehen, ne? Da kann man nicht sehen, was hinterlassen, ne? Gesegnete zwei, gold weiter. So muss das. So, haben wir auch alle Gegenstände hier hergestellt. Kann man das Maximum hier rausholen. Das Geheimnis ist <lacht> der na gut. Äh, nochmal zur Sicherheit. Holzschläger kritisch hat er schon alles gut. Dann können wir ja schön den Hammer jetzt herstellen. Ne? Ausgerüstet, das ist ausgerüstet, das ist ausgerüstet. Boom. So, da ist Stärke und schwerer Treffer. Der hat nur passive Sachen, finde ich gut. Vitalität, kritisch Stärke, fünf Prozent schwerter, die Chance, ein Gegner durch einen physischen Angriff zu betäuben, das ist richtig gut. Alles klar, dann gehen wir uns noch mal hoch hochheilen, kurz und geht es weiter zu dieser einen äh, Stadt, wo wir hin müssen. Es bleibt immer noch Nacht, ne? Gut, finde ich gut, dass wir jetzt weiterziehen können zu wissen, dass wir alles haben. Das gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Bin ich gut? Irgendwie musste jedes Rollenspiel irgendwie diese funktion haben, ja, dass man Sachen lernt, indem man Gegenstände ausrüst. das Finde ich irgendwie ist das Beste von allen. So. Äh, wo ist es? Oh Gott. Äh das jetzt noch mal da ne karte das gleiche aber ja schon mal Yuri fragt natürlich wo war das denn wo finden wir das denn besiegelte stadt der gelehrten aspio wir da müssen wir links in die Tür rein, ne? Versiegelte Stadt der Gelehrten, Aspio. und brauchen So, Lass uns jetzt bestimmt durch, ne? Ne, okay. So, Koko okay. Kaschonotejo negras. Koko, deko, ich habe die Genehmigung erhalten. Ich Ich habe die habe die Ich habe die Ich habe die Genehmigung Ich habe nicht Ich habe Ich habe ja, der wollte nach Film fragen, erst. Ich ja. Dann gehen wir mal in diese auffällige Tür, die links da ist. Dann okay na klar wir gehen einfach und nehmen diese eine tür die ja links ist <lacht> ja. Ich から開けるしかないですね。早く der Wort. So, na du mit ja, ich が出てくる die Frage ist, ob man überhaupt da reinführt, ne? Also, ist das Zeit, oh? Was ist das? Wie seid ihr reingekommen? Fren? Ah, das ist das. 研究に忙しくて、それどころじゃないから Ma dah, hast du ja den Zenzen ja そりゃブラスティア泥棒だしな。嫌われ<笑> wir von den Ruinenforschern sind auf die ausgrabung von Ruinen spezialisiert. Das mag zwar sehr bescheiden klingen, aber wir sind stolz auf unsere Arbeit. Unser Chef ist sehr freundlich und behandelt sogar Ragnidere wie uns mit Güte. Er ist, der, er ist das Musterbeispiel eines perfekten Gildenchefs. Na gut. Mein Gott. Wo ist hier ein Zelt prüfen? Apfelgummi, Dreck. Was Stube, Bücher, egal was. Viele Bücher. Stadt, wie viele Bücher Rätten, zum Erholen. Ist <lacht> <lacht> <lacht> das war ein schlafplatz für 200 geil, ich kann natürlich nur ein bücher anbieten mich auf den arm nehmen ja keins geht dreck kann ja sein markt der fortuna Dreck. natürlich ja mal noch ein Holzschlägel, eisenreif umhang kann niemand tragen ich hab kein geld ja, hier sind noch die alten sachen anscheinend ja, diese Pac man flagge okay überall werden die gleichen sachen angebot hätte ich hat gewusst dann ich habe irgendwie damit gerechnet nur an bestimmten äh, Shops irgendwie sind aber also ich bin mitglied der Kartenzeichner -Gilde. Ich stelle Karten aber ich sammle auch Informationen über Synthese ich vermehre wenn es Neuigkeiten gibt schaue ich vorbei oh ich habe mich noch nicht vorgestellt mein Name ist cura äh, wir werden uns öfter sehen in verschiedenen Städten folgende Synthese des Tages ah da sieht man wo man die herkriegt ne brauche ich nicht ich habe das alles schon diese Blaster, die hier ausgegraben werden wurden alle von langer langer Zeit von Volk der Kritja hergestellt ja, hier mal ein Speicherpunkt War erfolgreich abgeschlossen ruin ich muss die ruine erforschen Mann ich bin tatsächlich eingenickt oder eingeknickt so, wo ist hier so ein zelt wer bist du ich habe dich noch nie zuvor gesehen nur spielt ja auch keine rolle Boah, ja, eine ganze zivilisation hier unten. ich dachte da wäre nur diese bücherei ist er mit -E hill etwas passiert weil meine kollegen ist da mit ein paar anderen leuten hin wer zum pfeif bist du denn falls du versuchen soll das plastik zu klauen will ich das merken okay war auch schon mit dir zu reden dann wenn wir hier entlang gehen also ah, ach wir kommen wieder da unten hin. genau boah. Ja, wir werden hier ein komplett anderen gebiet ah, hier Sieht nicht aus wie ein zelt Okay. Das ist auch kein Zelt. ach Was <lacht> しょらいもんだね。待て、僕も ah, <lacht> also in よ。<lacht> Konnichiwa, ojama Oh Wird halt prüfen. Wo oh, seht euch das an? Ein Blastiermodell. Modell? Hm, wer auch immer das gemacht hat, hat Talent. Also Mordio. Es ist ein Modell eines Grand funktioniert aber nicht. Grand Plastia? bezeichnet besonders große Blastia an, insbesondere aber nicht ausschließlich Barriere Blastia. Das hast du wohl auch in einem Buch gelesen, was? Yep. Oh. <lacht> Was? In den Bücher angepennt. Was? Ist <lacht> auto genau, Feuerball in der Bücherei mehr oder weniger, ja, Hanshin. so ein やれりゃ ein Charakter ne? 私え 開始あんた。<笑> Die du kannst, die 実際のああ、その手があるか。ついてきて。はあお前<笑> Matige nicht ich uns an, bitte. Tok, ha, ich dachte, bin Niger, na ja. Es kam wohl, um eine neue Seite zu Rita hat sich der Gruppe angeschlossen, sehr gut. Rita. Jetzt kommt die Rita. Ich mich irgendwie an Edna aus Tales auf. Resistoria. Was eine Okay. Level 12, sehr gut. Möchte ich nicht extra hochleveln oder so. Was du alles? Schärpe. Gut, dass ich das nicht gekauft habe. Brennendes Blut. Äh, und nix. Das sind alles Sachen, die ich hätte kaufen können. Zum Glück habe ich sie noch nicht gekauft. Oh, Magie. Cool. Äh, Rhythmus. noch so, mehr als verschieden. Ach, das kenne ich noch. Also, Verteidigung. Sehr cool. Neues party -Mitglied. Geniale Forscherin, Magierin. Ich sag mal, sie wurde für die Magie geboren. Weiß ich, warum ich sofort immer die Zweiten erst. Bei ihnen habe ich noch gar nicht sehen könnte, was hier irgendwie ändert. Hallo. Ja, das war jetzt mal. So physisch, sie ist schwächer als. Estelle, verteidigung auch magischer angriff ist sie natürlich am höchsten magierin ja magische verteidigung das war gut nachdem wir jetzt hier mehr informationen hast du was gemacht so ist hier ein quiz werden ist wirklich fantastisch dass du sowas kannst das ist nichts besonderes das kann eigentlich jeder wenn wenn du es sagst aber noch gar nicht jetzt oft mal sehr viel nach was gar nicht nur weil jemand viel lernt bedeutet das nicht dass seine taten richtig oder gerecht sein müssen sagt was du willst ist mir doch egal hey ihr fährt gleich der einwand ab prüfen Das ist eine Plastia formel Siehst du von da aus? Das ist ziemlich Sauklaue. Aber man kann es lesen. und sagt auch Leute mit schlechter anschrift hätten ein gutes Herz. Was soll das denn heißen? Ach nichts. Oh, das ist eine Formel, bei der Feuer eingesetzt wird, richtig? Hm, du kennst dich anscheinend aus. Stimmt. Ich sollte mal gucken, was sie für Zauber alles kann. Da ne? so, können wir da auch ja, cool. Ich muss ja umsonst ausruhen? ist ganz schön durchtrieben sein, um so überzeugen über die eigene Verbrechen lügen zu können. Hey, Moment mal! In der Kleiderschrank eines Mädchens geht niemand etwas anderes an, wenn er voll mit Weisen für ihre Untaten ist. Wenn jemand nachsieht, dann ich. Warte, was machst du? Was? was hast du gefunden? Keine Sorge, Fini, niemanden was davon erzählen. Ich glaubst so, was sie gefunden hat. Das Geheimnis einer Frau. Hey, das willst du mir büßen. Ist nämlich in Nacht. Nein, dich meine ich. Ja, genau dich. Sag einfach erst zu mir. Ich meine, vierage, ent der nicht <The> <G> Ich mag sie. Keine Ahnung. bringen ein bisschen Abwechslung in die Truppe, finde ich. Hm, was ist das denn? Oh, das Album. Dieses Buch aktualisiert sich selbst. So kann man ganz leicht alle gefundenen Objekte aufzeichnen. auch oh, cool. Ein Buch, das sich selbst aktualisiert, das muss ich mir mal näher ansehen. Klar, das funktioniert auch. So was ist nützlich? Nehmen wir es mit. Album. Hey, sieh doch das an. Die meisten Seiten sind ja leer. ist du sicher, dass du eine weltberühmte Forscherin bist? Okay. Oh, hier kann man auch hin. Hier kann man nichts untersuchen bei dem auffällig aussehenden Ort. Okay. So, was war in dieser Schublade <lacht> War ja noch mal ein Speicherpunkt. Oder ein Shop. Ich habe ja gar kein Geld. Ne? Äh, Magie. Lass mal gucken. Was? <lacht> Was ist das denn? Scharfes S mal drei zack gleich äh, Pi. Was? Dein Anwalt holt den Gegner von den beiden Nutzt diese beschwörungsvor oh, wat Feuerball, Stein, <lacht> Was? Geil. Ich glaube, hier war irgendwo ein Speicherpunkt, ne? In die Bücherei. Mir geht langsam auch ein bisschen die Stimme weg, also. Ich auch hier gerne mal Schluss machen, also sehe ich leider nicht mehr sehr viel von ihr. Aber okay. Boom, wir speichern hier. Wir haben ein neues Partymitglied in unserer Gruppe. Und sie wird sogar da angezeigt. Ja, in der nächsten Folge schauen wir uns noch ein bisschen weiter hier um und dann gehen wir auf zu diesen Ruinen, wo wir halt hin müssen. Um ich habe schon wieder vergessen, Boah. <lacht> ey, ich sollte mich echt auf die Story konzentrieren. Ey. Egal, ähm, ich bedanke mich alle zu schauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge.